Dann darf ich nochmal starten. Wir sind heute hier als Demo, als Mahnwache stellvertretend für Menschen, die heute hier nicht sein können, und zwar Lehrer, Eltern, Kinder, Jugendliche, Betreuer und alle, die halt äh, mit Bildung zu tun haben, weil wir haben ein Anliegen, der fasst sich zusammen in dem Hashtag Bildung aber sicher und ich begrüße den Thomas Danfow von den Piraten in Niedersachsen, von der Piratenpartei. Hallo Thomas. Hallo Uwe. So, dann möchte ich dir eine Frage stellen. Es gibt ja Forderungen, die werden hauptsächlich auch im Netz vorgetragen, dass der Landtag in Niedersachsen sich bewegen möge. Damit sind gemeint die Parlamentarier, die jetzt zurzeit in diesem Haus beraten. Was wären denn die wichtigsten drei Forderungen? Ja, die erste wichtige Forderung ist, doch, dass das Lebensrecht der Eltern tatsächlich äh, geachtet wird, dass die also selber entscheiden können, ob sie ihre... Kinder in die Schulen schicken wollen oder nicht. Weil es gibt einerseits dann die Angehörigen zu Hause, die eben auch leicht erkranken können und bei denen dann eine entsprechende Erkrankung auch starke Folgen hätte. Aber es ist natürlich auch die allgemeine Sorge davor, dass man eben auch wenn man unbelastet ist, erkranken kann. Also da gibt es eine Reihe von Beispielen von Menschen, die Top-Fit waren und äh, mit und nach Corona dann ein Rack und äh, die Jahre brauchen werden, um über halbwegs an alte Leistung angreifen zu können. Zum Stichwort Entfernung des Unterrichtes hatte ich ja vorhin schon mal eine Formel aufgemacht. Man könnte quasi, indem man ganz grob die Älteren und die Jüngeren trennt, die äh, Jüngeren halt vormittags geschult und die Älteren nachmittags und indem man halt auch die Wochentage reduziert, also nur halb zu viel Präsenzunterricht, quasi äh, den Unterricht auch entzerren. Welche Maßnahmen muss es denn noch gehen, auch zum Beispiel auf dem Weg und von dem Weg nach Hause äh, zur Bildung Bildungsanrichtung? Ja, also es äh, ist dann nun relativ sinnbefreit, die Kinder auf dem Weg zur Schule, auf dem Schulgelände, in den Schulfluren mit Maske rumlaufen zu lassen, überall dort, wo viel Bewegung ist und äh, wo man halt auch entsprechend nah zusammen ist, aber dann gerade in der Schulklasse, wo eben äh, man auch die ganze Zeit eng zusammensitzt, eben äh, keine Masken aufhaben zu müssen. Wobei man sagen muss, natürlich ist die Maskenpflicht nicht das alleinig äh, eilsame, sondern die komplette AHA-Regel, sprich Abstand halten, auch dort dann Abstände von wenigstens 1,50 Meter einhalten zu können. Ähm, die Möglichkeit zu bieten, eben auch einfache Handhygiene machen zu können. Nicht jedes Klassenzimmer hat heute noch ein Waschbecken, aber auch äh, tatsächlich eine Belüftungssituation sicherzustellen, um eben die zwangsläufige Aerosolverteilung entsprechend zu verdünnen und aus dem Klassenraum herauszubringen. Das wäre eigentlich die Grundvoraussetzung dafür, um Präsenzunterricht stattfinden zu lassen. Und äh, so ungefähr sieht es ja auch das äh, Szenario G der Landesregierung vor, sodass man sich fragen muss, warum das bislang überhaupt noch nicht angedacht wird, zu machen. Denn offensichtlich sollte ja dafür dann auch die entsprechenden Voraussetzungen geschaffen sein. Ja, du hast doch vorhin gesagt, ähm, äh, alle Sachen, die, die wir halt da äh, organisieren müssten, kosten Geld. Also die Finanzmittel müssten bereitgestellt werden. Aber es gibt gar keinen Nachtragshaushalt für dieses Jahr. Passiert denn in diesem Jahr äh, diesbezüglich gar nichts mehr? Werden denn die Schulen und die Bildungseinrichtungen alleine gelassen? Naja, also es hat zwei Nachtragshaushalte gegeben in Sachen Corona. Ähm, und in einem ist auch tatsächlich dann äh, Geld enthalten, was den Schulen zugute kommt. Nur, das reicht eben nicht. Also da müsste noch einiges mehr kommen, beispielsweise für die Investitionen in entsprechende Lüftungsgeräte. Ähm, da wurde dann gestern hier im Landtag argumentiert, dass das nur etwas ist, was eben einen temporären Einsatz äh, gewährleisten würde. Und äh, damit wäre es quasi rausgeschmissenes Geld. Dabei vergisst man dann, dass wir jedes Jahr jegliche äh, Art von eben äh, normalen, in anderen Epidemien haben beispielsweise die Dritte, wo auch dann entsprechend diese Geräte zum Einsatz kommen könnten. Da habe ich eine Zahl parat. So ein Gerät kostet um die 3.000 Euro in der Anschaffung. Wenn es denn halt auch schon mal hochprofessionell die Luft halt äh, von Viren und Bakterien das reinigt, ähm, man kann da schon etwas machen. Klar, es bedarf dann noch Unterhalt ist und es gibt viele Räume. Aber ähm, woran mangelt es denn, dass quasi dass eher so alles als Klein-Klein oder nur papier -Kram, äh, quasi Bekundungen auf Papier rüberkommt? Warum sind denn die Eltern und die Lehrer hochgradig besorgt? Ja, weil es äh, schlichtweg so ist, dass es nur Klein-Klein ist, weil man nicht davon ausgeht, äh, dass tatsächlich dieses Szenario B erreicht wird oder derartige Maßnahmen vonnöten wären sondern schlichtweg ähm, davon ausgeht, dass man mit der jetzigen ähm, Herangehensweise, mit der sogenannten Kohortenbildung, das Problem in den Griff bekommen kann. Und das ist fraglich, wenn halt mittlerweile äh, fast an die 100 Schulen in Niedersachsen ganz oder teilweise geschlossen ist. Ähm, entweder einzelne Klassen, ganze Jahrgänge oder auch ganze Schulen und knapp äh, 50 davon allein in der Großraum Hannover. Also man sieht, das funktioniert vorne und hinten nicht. Jedenfalls nicht so, dass eben die Sicherheit besteht, nicht äh, das Virus zu verteilen. Ich möchte mal noch einen anderen Punkt ansprechen, und zwar ähm, die Zeit von Anfang des Jahres ähm, bis heute ist ja eine schwierige Zeit gewesen für Familien, für Kinder und für Jugendliche, für die Lehrer und für die äh, Betreuer. Ähm, da gibt es ja auch viel, ähm, ich sag mal so, ähm, Beratungs- und Betreuungsbedarf im sozialen Spektrum oder auch im psychologischen Spektrum. Wie sieht es denn eigentlich äh, mit der Aufstockung äh, von Sozialarbeitern in Niedersachsen oder äh, mehr äh, schulpsychologische Beratung aus? Ja, indirekt kann man das auch aus den Geldern, die das Land zur Verfügung gestellt hat, finanzieren, aber das ist ein Geld, was an anderer Stelle, wo es genauso wichtig gebraucht wurde, fehlt. Sprich, man muss, es, es bleibt gar nichts anderes übrig, als gerade dort, wo unsere Zukunft zu Hause ist, in den Schulen, dort zu investieren in jeglichen Bereichen, wo es diese Schulen äh, für nötig halten. Wüsste dieses Konzept nicht von der Landesregierung? Quasi als Rahmen erstmal erarbeitet und verlautbart werden, damit dann halt die Schulen nicht alleine gelassen sind? Ja, eigentlich nicht, weil in der Zeit vor den Sommerferien, da hat man ja dieses mit dem Distanzunterricht schon gemacht. Man hätte einfach nur nach den Sommerferien damit weitermachen müssen. Das Problem, das da existiert, ist dann darin zu sehen, dass man ja die Eltern wieder als Arbeitskräfte für die Wirtschaft zur Verfügung haben wollte. Und, ähm, das ist etwas, was offensichtlich in dieser Landesregierung eine höhere Priorität hat als die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger. Ähm, wenn ich dich richtig verstehe, äh, Thomas, dann ähm, ist es ja so, dass in den Ferien eigentlich äh, die Landesregierung äh, nicht ihre Arbeit und ihre Hausaufgaben gemacht hat, auch vor den Ferien noch nicht richtig. Also um ähm, mal mit dem schulischen Aspekt äh, weiterzureden, dann müsste doch die Landesregierung jetzt nachsitzen, also sozusagen zusätzliche Aufgaben bekommen, die sie jetzt sofort akut regelt, um Bildung aber Sicherheit zu gewährleisten. Ja natürlich, äh, wobei man auch da ganz klar sagen muss, da war von vornherein nicht das Interesse der Regierung dran. Also sie hat schon vor der, vor den Sommerferien, zwei Wochen davor, innerhalb der Kultusministerkonferenz auf Bundesebene eben den Beschluss gefasst, dass so weit es möglich ist, nach den Sommerferien Regelunterricht sein muss. Hat dann hier im Land verkündet, dass eine tatsächliche Entscheidung darüber, ob es zu einem Präsenzunterricht kommen soll und wie der dann gestaltet werden soll, erst zwei Wochen vor Ende der Sommerferien eine Entscheidung fällt. Das heißt, man hat roundabout vier Wochen Sommerferien plus die zwei Wochen davor Zeit gehabt, entsprechende Konzepte zu entwickeln und äh, hat es schlichtweg verschlafen. Äh, weil man eben davon ausgegangen ist, dass das Ganze nicht wieder solche Dimensionen haben wird, wie es äh, jetzt ist. Also wir hatten gestern wieder fast 2.000 neue Infektionen in Deutschland, 2000? fast 2.000, 1.900 und eins oder so und äh, das zeigt, dass die zweite Welle fest im Anmarsch ist. Und äh, darauf muss man entsprechend vorbereitet sein. Wie viele Schulen sind denn aktuell jetzt in Niedersachsen äh, ja, von äh, Corona-Infektionsmaßnahmen äh, betroffen? Also wir haben roundabout 12.000 Schulen in Niedersachsen. Und rund 100 davon sind äh, von entsprechenden Maßnahmen, die die Gesundheitsämter dann verhängt haben. Sprich also gewisse Zahl von Schülern oder Lehrern auch äh, in Quarantänezusätzen betroffen. Ähm, und es werden täglich mehr. Also es, ähm, und, und das steigt schon fast exponentiell. Also vor zwei Wochen, als wir äh, das Ganze halt zum ersten Mal gemacht haben, da waren es gerade mal acht Schulen und wie gesagt, jetzt sind es nahezu 100. Das ist doch eigentlich ein Hinweis darauf, dass halt der Regelunterricht, äh, der so hätte nicht begonnen werden dürfen, also muss man ja sagen, nicht aufgrund von belastbarer Faktenlage gestartet wurde. Ähm, muss dann nicht halt, wenn es so eine große Diskrepanz gibt, so einen großen Skandal gibt, jetzt akut von heute nach vorne ähm, ja, der Chef der Landesregierung ähm, das Zepter an sich nehmen und sagen, so, wir haben geschlafen, jetzt müssen wir aber Dinge tun, um Gesundheit äh, zu schützen. Naja, das ist äh, logischerweise ein Problem. Was in der Funktion des äh, Regierungschefs liegt. Das ist ein Mensch, der kann natürlich äh, von seiner Position heraus niemals zugeben, dass er einen Fehler gemacht hat, dass er etwas nicht bedacht hat, sondern er sagt schlichtweg, also wir haben ein Konzept, das muss nur umgesetzt werden und dann wird schon nichts passieren. Wenn irgendwo etwas passiert ist, dann äh, ist es darauf zurückzuführen, also insbesondere wenn es innerhalb einer Schule eine Infektion von einem Schüler zum anderen gegeben hat, dass dort Eben die Vorgaben nicht eingehalten worden sind. Sprich, man macht wieder das Opfer zum Täter. Jo. Dann würde ich äh, dir vielleicht noch mal drei Postkarten geben, die du abschickst. Einmal an die Landesregierung, einmal ans Regionsparlament und einmal ans Stadtparlament von Hannover. Was würdest du jetzt quasi aus Sicht der Piratenpartei draufschreiben, was das Wichtigste wäre, was man auf diesen drei Ebenen tun müsste. Also zuerst die Postkarte für die Landesregierung. Geld bereitstellen und belastbare Konzepte zu bieten. In welcher Höhe müsste das ungefähr sich bewegen? Dann können wir kurz rechnen. 12.000 Schulen in Niedersachsen mal roundabout 20 Klassen mal 3.000 Euro. Das wäre dann das Minimum dessen, was allein für Richtungsgeräte investiert werden müsste. Ähm, wenn wir jetzt noch eben eine Ausbildung für Busfahrer und Busfahrerinnen dazu rechnen, dann ähm, kann man sagen, ja, die kostet vorangebaut 10.000 Euro und ähm, wenn man dann 100 haben möchte, dann muss man auch schon wieder das entsprechende Geld in die Hand nehmen, wobei 100 natürlich viel zu wenig sind für entsprechende Liedersatz. Also sozusagen lieber das große Geld, äh, um äh, die Zukunft auch zu meistern. Ja, und das sind alles Investitionen, die eben äh, auch unter den Maßgaben der Schuldenbremse gemacht werden können. Denn die sagt ganz klar, überall da, wo eine entsprechende äh, Katastrophenlage, eine Notlage existiert, da kann das Land hier selbst auch weiterhin Schulden machen, über das hinaus, was es an Einnahmen hat. Und ähm, unter dieser Video, da sind auch schon die beiden anderen Nachtragshaushalte eben genehmigt worden. Da ist überhaupt kein Problem, das jetzt auch noch zu machen. Und das sind eben auch dauerhafte Ausgaben, weil, wie gesagt, die Heizlüfter, die kann man immer wieder brauchen. Und auch die Busfahrerinnen, die können, äh, dann müssen eigentlich in Zukunft auch im Rahmen der Verkehrswende dann eingesetzt werden können, sodass das nichts ist, was jetzt äh, nur tatsächlich einen Momenteffekt wird. Könnte es eine Initiative auf Landesebene geben, dass man quasi äh, Menschen aus dem Servicebereich, die jetzt vielleicht in Fundarbeit sind, ich denke aus der Reisebranche, äh, zum Beispiel ähm, in die Betreuung äh, steckt, also als äh, Unterstützung äh, für in dieser schwierigen Situation an den Bildungseinwicklungen? Naja, also eine gewisse Qualifizierung sollte dem natürlich äh, vorweg gehen, ähm, wo diese Qualifikation da ist, derartige auf Aufgaben übernehmen zu können. Da spricht nichts dagegen, dass wer das machen möchte, das dann auch tatsächlich tut. Wir haben sowieso die Möglichkeit, dass Lehrkräfte als Quereinsteiger, insbesondere im vorschulischen, aber auch im berufsschulischen Bereich einsteigen können. Und äh, das sollte auch für alle anderen Bediensteten, die im äh, sozialen Umfeld der Schulen tätig sind, möglich sein. Ja, also, äh, bei diesem Vorschlag dachte ich insbesondere äh, eher an ähm, den Betreuenden teil. Äh, Anteil in der Bildungsarbeit und äh, Menschen aus der Reisebranche, die äh, ja, als Profession, äh, Menschen äh, ja, äh, zu betreuen, zu, äh, anzuleiten, äh, Besucherströme äh, zu leiten oder äh, andere Hygienemaßnahmen, auch im sozialen und im psychologischen Bereich sind sie geschult. Also wenn man noch will, könnte man noch Dinge tun. Ja, und wenn man auch da dann wieder das Recht sich angucken muss, und solange die Leute in Kurzarbeit sind, sind sie festangestellte Beschäftigte des jeweiligen Unternehmens. Und äh, erst in dem Moment, wo sie halt äh, nicht mehr im Angestelltenverhältnis sind, wo sie dann also auch in die Äquite äh, der Arbeitsagentur fallen, da könnte man dann verstärkt darauf hinweisen, dass das vielleicht ein Betätigungsfeld ist, was dann als nächstes angestellt werden kann. Gut, also trotzdem würde man sagen können, äh, besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Die nächste Postkarte und zwar an das Stadtparlament oder Regionsparlament, also erstmal an das Stadtparlament von Hannover. Was würdest du jetzt aus Sicht der Piratenpartei als Ratschlag, als Idee quasi in Richtung des Stadtparlamentes finden? Ja, wir können die durchaus beide zusammennehmen, denn äh, je nach Schule, je nach Schulart äh, ist entweder die Region oder die Stadt Hannover zuständig oder respektive dann halt die Stadtparlamente der Städte und Gemeinden im Umland. Da sollte man vielleicht einfach die Schulleiter entsprechend motivieren, zu sagen, wir stellen jetzt einen Antrag ans Gesundheitsamt, dass wir tatsächlich das machen können, was die AHA-Regel beispielsweise sagt. Und wenn das Gesundheitsamt sagt, ja, das ist eine sinnvolle Maßnahme, dann wäre es auch möglich, das eben schon allein von schulischer Ebene zu machen. Wenn, ähm, aber da ist dann insbesondere halt die Region und da das Gesundheitsamt, was eben entsprechend zuständig ist, anzusprechen, dass es da auch äh, positiv dann zu entscheiden. Ähm, es gibt von der Piratenpartei, und zwar von dem Stadtrat äh, der Piratenpartei in Stadtrat Hannover, es gibt von dem Stadtrat in Hannover äh, Adam Wolf einen Vorschlag, ähm, der bezieht sich auf die Entzerrung des Unterrichts, ähm, indem man halt groß denkt, könnte man doch zum Beispiel auch die Messehallen, die jetzt quasi auch ein Einbußenproblem haben, durch die Landesregierung in ein Programm äh, mit einbeziehen und dort halt äh, Unterricht unter äh, Corona-Regeln abhalten, die Infrastruktur wäre vorhanden. Was hältst du von diesem Vorschlag und äh, was würdest du jetzt in Richtung Landtag sagen zu diesem Vorschlag äh, von dem Stadtrat An Ort, die Messehallen in Hannover zum Beispiel äh, mit zu benutzen? Ja, also ganz klar ist Hannover da in einer zerdestinierten Situation, dass es eben die Möglichkeit hat, allen Nutzen zu stellen theoretisch, die dafür geeignet wären, ganze Schulen sozusagen dort drin unterzubringen. Das ist etwas, wo man dann letztendlich sagen muss, auch das wird wieder Geld kosten und das ist Geld, was nun die Stadt Hannover, die ohnehin unter Gewerbesteuerverlusten leidet, weil eben nicht mehr so viel auch aus der Messe an Gewerbesteuer kommt, dann nicht unbedingt aus der eigenen Tasche bezahlen kann. Auch dafür wäre es gegebenenfalls notwendig, dass äh, in einem weiteren Nachhaltshaushalt wieder zur Verfügung gestellt werden. Also ganz klar nochmal unsere Forderung an den Landtag, an die Parlamentarier im Landtag, äh, endlich, akut, tatsächlich jetzt tätig zu werden und die Dinge zu organisieren. Also wir brauchen die finanziellen Mittel in größeren Dimensionen. Wir brauchen die Infrastruktur, die angepasst an die besondere Situation, auch in größeren Dimensionen. Und wir brauchen die Betreuung für die Bildungsarbeit auch in größeren Dimensionen. Ähm, ja, bis hierhin erstmal. Und ich rufe nochmal alle Menschen auf, auch sich im Internet zu informieren. Unter dem Hashtag Bildung aber sicher. Ähm, das wird mit Sicherheit nicht das letzte Mal sein, weil vieles ist noch am um Argen. Vieles ist noch nicht mal gestartet. Und vieles ist nötig. Thomas Franzow von der Piratenpartei. Danke für dein Statement. Bitte gerne.